Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 42 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Dies Ding. Das ist ein Gedicht aus dem Jahre 2009 und aus der Kategorie Krankheitszyklus. Ja, hallo nochmal zur hoffentlich letzten von Corona beeinflussten Folge in meinem Leben. Ähm... Ich bin immer noch äh, ziemlich betroffen von dem Ganzen und äh, hoffe, dass sich das dann mit dem jetzigen Wochenende dann auch endlich mal erledigt hat. E Inzwischen kennt ihr sicher auch alle schon meine Internetseite, und zwar www.poetrycop.de Da habt ihr die Möglichkeit, alle meine Gedichte nachzulesen, zumindest die, die ich veröffentlicht habe. Und ähm, da könnt ihr auf meine sozialen Kanäle zugreifen. Außerdem könnt ihr natürlich meinen Podcast dort hören und für diesen dort auch spenden. Und es gibt ganz vieles, was ihr dort machen könnt. Ähm, außerdem wäre ich total froh, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Und ähm, das könnt ihr natürlich bei einem Anbieter eurer Wahl, egal ob bei Apple, Amazon oder Spotify oder wie sie nicht auch alle heißen. Ähm, und äh, wenn ihr mich da nicht nur abonniert, sondern da vielleicht auch noch äh, ehrlich bewertet, da wäre ich natürlich noch erfreuter. Als ich zum ersten Mal bewusst Depressionen hatte, wurden diese von einigen speziellen Beschwerden begleitet. Dies Ding handelt von einer davon. Dies Ding Da sitzt etwas tief unter meiner Haut, Das will ich da nicht haben. Es hat sich da sein Nest gebaut Und will sich an Ängsten laben. Dies Ding ist nicht mein Boss, Mein Körper ist nicht sein Schloss. Es regiert nicht meine Welt, Bestimmt auch nicht, was mir gefällt. Dies Ding ist eigentlich nicht da, Obwohl es immer in mir war. Es zeigt sich leider nur mir. Hinter der Seelentür. Ich schloss es lang im Innern ein. Es meldete sich nicht. Doch jetzt scheint es erwacht zu sein und drängt mit Macht ans Licht. Dies Ding ist ein Teil von mir. Willst du es, ich schenke es dir. Es frisst die Seele auf, nimmt meinen Zorn in Kauf. Dies Ding muss jetzt ganz schnell weg, zieht meine Gefühle in den Dreck. Ich schwitz es aus mir raus. Mach mich nicht selbst zur Maus. Es hat dazu einfach kein Recht. Ich bin mein eigener Herr. Fühle ich mich dabei noch so schlecht. Ich mache ihm's jetzt schwer. Dies Ding will mir an mein Herz. Ich ignoriere den Schmerz. Ich beiß die Zähne zusammen, lass mich da gar nicht bangen. Dies Ding bestimmt, was ich tue. Ich lass das jetzt nicht mehr zu. Auch wenn's noch so an mir reißt. Dies Ding, das Panik heißt. Ich denke, jeder, der mal eine Panikattacke erlebt hat, kann dieses Gedicht nachvollziehen. Für mich war Panik bis dato etwas, das ich selbst nicht kannte. Schließlich konnte ich mir Panik in meinem Beruf auch gar nicht erlauben. Gegen diese Panik anzukämpfen, ist bis heute eine der größten Herausforderungen in einer depressiven Phase für mich. Ja, das war dann auch schon wieder die dieswöchige Folge. Ich hoffe, sie hat euch zugesagt. Schreibt mir gerne etwas in den Kommentaren oder schreibt mir eine E-Mail oder in mein Gästebuch, wie ihr es gerne möchtet. Aber schreibt mir doch einfach mal. Ansonsten wünsche ich euch bis zur nächsten Woche eine schöne Zeit. Habt viel Spaß, habt schöne Tage und vor allen Dingen bleibt gesund, bis es nächste Woche wieder heißt Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Ciao, Euer Thorsten.